Dieses Video setzt die Gänze des vertiefenden Niveaus voraus, zumindest. Siehe links unten. So, jetzt gehen wir wieder zum Thema, wie man mit Termen arbeitet. Und jetzt kommt Herausheben vor. Herausheben ist das Gegenteil von Klammer auflösen. Das entsprechende Video gibt es schon. Man hat einen Term ohne Klammer und versucht in den Summanden die gemeinsamen Teilterme zu finden, die dann außerhalb der Klammer bleiben. <lacht> was bedeutet das? Das ist, das ist richtig geschrieben, aber wenn man so liest, versteht man nicht sofort, was das bedeutet. Das geht viel besser immer mit einem Beispiel. Also die restlichen Themen bleiben dann als man in der Klammer. Also jetzt hier, da ist eine Aufgabe. 6x hoch 7 minus 14x hoch 2 plus 10x hoch 3 heben sie heraus. Das Beispiel haben wir in Klammer auflösen. ja. Nur in die Gegenrichtung. Ja. Und jetzt probieren wir vom Ergebnis zurückzukommen. Ja. Gut. Und die kleinste Hochzahl von x ist hier 2. Jede Summand hat sozusagen ein x hoch 2 drinnen, jede Teiltäme hier. Außerdem kann man die Zahl in jedem Summand durch 2 teilen. Also die 6 geht durch 2, 14 und 16. Und das ist die größte Zahl, wo durch jede Zahl hier geteilt werden kann. 2, mit 4 geht es nicht, mit 5, mit 3 auch nicht. Also das bedeutet, man kann 2 herausheben und x hoch 2 herausheben. Ja? Und haben wir das dann gemacht. Was, wie geht man dann so? Das ist 2x hoch 2. Das ist was außerhalb der Klammer bleibt. Und dann mal, Klammer auf, jetzt 6 durch 2 ist 3. x hoch 2 durch x hoch 2, also 7 durch 2, das ist 5. Das ist der erste mal in Klammer. Dann minus 14 durch 2 ist 7 x hoch 2 durch x hoch 2 ist 1, also wir passen, das brauchen wir gar nicht, das schreiben. Und 10 dann ist plus, 10 durch 2 ist 5, x hoch 3 durch x hoch 2, so 3 minus 2 ist 1, als Hochzahl 2 brauchen wir die 1 auch nicht schreiben. Ja, und hier ist der Prozess auch beschrieben, wie man das findet. Und somit haben wir 2x hoch 2 herausgehoben. Schauen wir noch ein Beispiel, Beispiel, wenn wir so größere Zahlen da, Zahlen jetzt hier, Koeffizienten sozusagen, ja, haben, ja, was Koeffizient h ist, haben wir im Kapitel über lineare Gleichungssystem erklärt. Also jetzt 45, die Primfaktorzerlegung haben wir in einem anderen Kapitel gesehen, das ist 3 mal 3 mal 5. Ja, 30 ist 2 mal 3 mal 5, 75 ist 3 mal 5 mal 5 und 105 ist 3 mal 5 mal 7. Also man kann hier überall sehen, gibt es 3 mal 5, 3 mal 5, 3 mal 5 und 3 mal 5. Also 3 mal 5, also 15, kann man herausheben. Das ist überall. Und das ist die höchste Zahl, die man herausheben kann. Ja, das haben wir auch hier tatsächlich gemacht. Und dann von den anderen Sachen jetzt hier. Es gibt b, es gibt y, es gibt n. Es ja, gibt alles. Ja. Und schauen wir mal jetzt hier, b kommt hier mit Hochzahl 4 vor. Da kommt es gar nicht vor. Da mit Hochzahl 8 und damit Hochzahl steht nichts. Also 1. Äh, das bedeutet, weil es hier gar nicht vorkommt, diesen Term hier, können wir b nicht herausheben. Wir bleiben bei den restlichen jetzt. Was kann man hier herausheben? Wir haben y hoch. 2. Da haben wir hoch 5, das mit dem y, dann haben wir hoch 8 und dann hier allein also hoch 1. Ja, wenn keine Hochzahl ist, dann bedeutet hoch 1. Das bedeutet, die größte Hochzahl, die wir von y haben, ist 1. Also wir können y nur so herausheben. Was ist mit n jetzt? n hier hat Hochzahl 7, da 9, da 8 und da wieder 7. Also die kleinste Hochzahl von n ist 7 und das gehen wir dann herausheben. 3 mal 5y, n hoch 7. Das bleibt außerhalb der, äh, außerhalb der Klammer. Und jetzt wollen wir noch finden, was im Klammer bleibt. Und wir müssen jedes Mal jeden Term hier durch diesen Term hier dividieren. 45 durch 50, das ist 3. B hoch 4 bleibt sowieso. Y hoch 2 durch Y, das ist Y und so weiter und so fort. Oder ich mache das direkt jetzt hier. Wenn man das so langsamer sehen will, kann man auch das Buch schauen. Also, jetzt, das ist der gemeinsame Term, was herausgehoben wird. Da steht es. Und das war am Anfang. Wie wir das gefunden haben, haben. kann man das wieder, wieder zurück schauen. Also das ist dann so das hier. Und 45 durch 15, das ist 3. B hoch 4, das bleibt so. Y hoch 2 durch Y. Also 2 minus 1, die Hochzahlen, das ist 1. Und N hoch 7 durch N hoch 7. Dann bleibt 1. So, also das braucht man dann gar nicht mehr schreiben. Außer wenn nichts anderes da ist. Wenn nichts anderes da ist, dann muss man die 1 schreiben. So, jetzt hier. Nächstes, 30 durch 15, das ist 2. Es steht ein Minus davor. ja, Minus. Y hoch 5, 5 minus, die Hochzahl steht nicht da, aber ist 1 gemeint. 5 minus 1, das ist 4. Und N hoch 9 durch N hoch 7, 9 minus 7. Also N hoch 2. Dann steht wieder Minus 75 durch 15, das ist 5. Ja? b hoch 8 bleibt sowieso, y hoch 8 durch y, also die Hochzahlen sind 8 minus 1, ja. das bedeutet bleibt 7, y hoch 7, und dann n hoch 8 durch n hoch 7, also 8 minus 7, das ist 1, und die 1 als Hochzahl braucht man dann nicht mehr schreiben, und hier 105 äh, durch 15, das ist 7, b bleibt sowieso, y durch y, das ist 1, das braucht man nicht schreiben, und n hoch 7 durch n hoch 7 ist auch 1 das bleibt das braucht man in einem produkt nicht mehr schreiben außer wenn nur 1 da ist und das ist wie man heraus sieht danke sehr